Das nächste Projekt nennt sich PackTrack und hat sich äh, der Paketverfolgung verschrieben. Und mit dabei waren Felix, Jan, Janik und August. Ja genau, hallo. Also äh, wir sind von PackTrack und wir haben uns halt eben gesehen, es gibt super viele Probleme mit Lieferungsdiensten und eigentlich das größte Problem ist, dass es super viele Anbieter gibt. Also Und wenn man dann eben sein Paket tracken möchte, man möchte wissen, wo sein Paket ist, dann ist eben das Problem dass äh, man für die ganzen verschiedenen anbieter auch noch unterschiedliche websites hat oder eben unterschiedliche apps und wenn man sich dann auch noch anmelden muss, dann äh, vergisst man die passwörter und das ist einfach nur super nervig genau und äh, dadurch, dass man eben nicht weiß, wo sein paket ist, gibt es dann wahrscheinlich verschiedene nicht erfolgreiche zustellungen und dadurch äh, wird halt geld zeit und es wird auch irgendwie es werden emotionen frei, die eigentlich nicht nötig sind ja. Mhm. Ja, genau. Deswegen ist unsere Lösung. Ähm, wir haben eine Website erstellt mit ähm, anbieterübergreifendem Pakettracking und die ist hauptsächlich ähm, für mobil, also für unterwegs gedacht oder halt auch für zu Hause, um auf dem Handy zu gucken. Aber man kann es auch auf dem Handy benutzen oder äh, auf dem Handy selbst, auf dem PC. Äh, ja, genau. Und ähm, es ist egal, wo man bestellt hat. Ähm, die Webseite erkennt automatisch, ob man äh, ja, wo, wo man halt bestellt hat und wenn ja. Genau, und wenn nicht, dann wird halt eine Fehlermeldung angezeigt. Ja, ich erkläre kurz anhand dieser Grafik, wie die Webseite funktioniert. Und zwar wird auf der Webseite der Sendungscode oder der Tracking-Code angegeben und im Hintergrund werden dann die Daten über die Schnittstellen der Lieferdienste abgefragt und die Daten, die dann passen zu einem Lieferdienst, werden dann auf der Webseite dargestellt. Dies wird euch noch demonstriert von Jan. Ja, ich bin übrigens Jan, hallo, auch von meiner Seite aus und ähm, jetzt haben wir hier die Webseite PackTrack in einer relativ frühen Version noch und hier ist auch schon eine Sendungsnummer im Feld eingegeben und mit dem Button Suchen erkennt das Programm automatisch ähm, zu welchem Lieferdienst ähm, die Nummer gehört, in dem Fall DHL, man hat auch eben einen kurzen Ladebildschirm gesehen und hier ist jetzt der detaillierte Sendungsverlauf auch automatisch erkannt worden. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, das war PackTrack. Wer ärgert sich nicht, wenn man Ewigkeiten auf ein Paket wartet und feststellt, es hat dann doch drei Ehrenrunden in Neustrelitz im Paketverteilerzentrum gedreht, aber Packtrack will dagegen ankämpfen und uns erste Handinformationen zu allen möglichen Paketlieferdiensten liefern. Ähm ja, Die Frage das war ja toll erklärt, man gibt da seine Nummer ein und dann wird das automatisch erkannt, zu welchem Dienstleister das gehört. Was ist denn die Magic dahinter bei euch? Ja, Am besten erklärt uns das Ben, <lacht> weil er so ziemlich der Kopf hinter dem Programmierzeug war. Ja, also die meisten Lieferdienste haben ein bestimmtes Format von Sendungsnummern und daran wird das dann erkannt. Wunderbar, also ihr passt dann die Nummern fleißig aus und dann wissen wir, ähm, was waren denn so die größten Herausforderungen? Ihr stellt das ja alles wunderbar dar, eure ganzen Lieferanten, wir haben euch gerade DHL haben wir gesehen, gab es da unterschiedliche Schwierigkeiten, wenn ihr eine Hermesnummer, eine DPD-Nummer oder eine DHL-Nummer angefragt habt und habt ihr da unterschiedliche Informationen bekommen? Ja, erstmal haben wir unterschiedliche Informationen bekommen und die meisten Lieferdienste ja, hatten einen Schutz, dass man nicht darauf zugreifen konnte und dafür mussten wir dann erstmal einen Entwickleraccount auf der Webseite von denen machen, um überhaupt daran zu kommen. Ja. Gut, das ist also ein Problem, das ist also keine triviale Lösung, die hier erstellt wurde und ähm, dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Einblicke und nochmal herzlichen Applaus.